So. Dann gehen wir mal hier lang. Vielleicht machen wir auch pro Folge drei Level. Also jetzt ging es eigentlich richtig gut. Ohne Witz, ich bin stolz auf mich. Hört sich dumm an, aber ich bin wirklich. Okay, äh, jetzt habe ich gerade ein Black Screen. Äh, was ist los? Hallo. Ah, geht doch. Ja. Zack. Okay, schaffst du. Okay, das ist schwer. Weil normalerweise hat man ja diesen anderen Shooter schon, aber den habe ich haben wir hier noch nicht. Und oh, okay, wir sind ja heute sind wir voll am ähm, Becken am Easy, Easy Peasy heute. Zack. Heute läuft's gut. Heute läuft's gut. Heute ist mein Tag. Boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing. Ich mach schöne Geräusche. So. Okay. Nein! Gott. Ist das nicht dein Ernst, oder? Bitte nicht. Nein, nein, nein! Wir sehen uns gleich wieder. Scheiße. So, da bin ich wieder. An dem Ort. Ort und Stille. Bin ein paar Mal gestorben. Weil das auch hier zum Kotzen ist, das Level. Muss man schon sagen, oder? Ja, komm, ihr stimmt mir doch zu, ich weiß es. Ich weiß also ich hoffe es. Aber jetzt wisst ihr mal, damit ich mich abschuben kann. Wow. Nicht darunter fallen, so müssen wir das noch mal neu machen. Und das möchte ich nicht. So. Hier haben wir jetzt die einzigste und die, also die letzte Passage. So. so. den da durchlassen. Dann hier rüberfliegen. fliegen, dann hier fliegen. Dann hier, zack, hier fliegen und drauf landen und no. Wir hatten zum Glück ein Checkpoint, was gut ist und was schlecht ist. Nein, das war nicht gut. Und das war jetzt gerade dumm, aber egal. So. So fliegen und dann haben wir es auch, oder? Oder? Geht's noch weiter? Ich bin mir gerade ehrlich unsicher. Okay, hier ist keine Lava. Das sieht so aus, als wäre hier Lava. Jetzt würden wir auf Lava laufen, aber ist nicht so. Das ist nur der Lava von... Hinten. Ich sag jetzt extra hinten, weil das im Hintergrund ist, ja? So, komm. Komm mal. Okay, okay, okay, das ist gut. Okay, okay, okay, okay, okay, okay, ja. So, dann würde ich auch mal sagen, dass wir in das Level hier wieder reingehen und die Münzen holen. Äh, ich... Habe jetzt auch ganz oft versucht, das Level hier zu schaffen. Aber ich habe jetzt auch endlich äh, eine Taktik gefunden. Wie man die schneller besiegt. Also auch ein großer Tipp an euch. Falls ihr auch so Noobs seid wie ich. Also so, macht einfach das, genau das danach, was ich mache. Ich erkläre es nochmal. Also ihr ist noch ein Leben. Also hier hochschweben, dann greift der andere, schießt ihr dann hochschweben. Dann greift der andere, schießt ihr. Und dann immer so weiter. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Zack, zack, zack, zack, zack. Dann hoch. Dann ist er tot. Und dann... Hier. Hier haben wir doch die Münzen, genau. Ich weiß nicht, wieso ich hier nicht hingegangen bin. Ich habe keine Ahnung. Das ist so offensichtlich. Und die letztlichen glaube ich, auch zu wissen, wo die sind. Die einen sind auf diesem Berg, da konnte man ja einfach mit dem anderen Teil da rauf, also so wie hier. Ah, scheiße. Und die anderen, da habe ich irgendwie zwei übersehen. Keine Ahnung wie, aber ich habe die einfach übersehen. So, einfach. Der muss auch sterben. Jeder muss ja sterben. sind alle Dreck. Und ich will keinen Dreck. So. So, hier habe ich auch einen Trick. Zum Glück habe ich jetzt überall Tricks, ne? Checky. Bam. So, dann sind wir auch schon fast da, aber er ist nur fast... Oh, scheiße. Komm, bring mich um. Bring mich um. Retry. So. Jetzt beeilen. Scheiße. So, und bam. Ist er tot? Zack, zack, zack, zuck. Und zuck. Geh einfach weg. So, hier wären wir, aber wenn ich jetzt dahinter gehe, dann ist... All, dann, ne? Ich würde sagen, ich gehe erstmal hier nach hinten und danach mache ich das Level mal. Dann hier vorne, weil ihr sehen es gleich, so, ähm, ich glaube hier noch mal runter und dann sieht man das. Was ich da Da oben, da oben, oben rechts. Seht ihr das? Das habe ich da oben verkackt. Das habe ich nicht geholt aus irgendeinem Grund, den ich selber nicht weiß. Und das mache ich gleich noch mal. aber das mache ich natürlich offscreen. Ich zeig nur, ne, ich mache das alles offscreen. Also bis gleich. So, das habe ich gar nicht gesehen. Hier ist ein Weg. Ich, ich suche jetzt schon seit keine Ahnung wie lange. Und hier ist einfach mal ein verkackter Weg. Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Aber wie man dort durchkommt, ohne getroffen zu werden. Ohne mindestens einmal getroffen zu werden, das weiß ich nicht. So, und dann gehen wir jetzt mal so. Und dann machen wir das Level ganz normal wieder zu Ende. Das heißt, wir machen es von hier aus. Denn hier ist schneller. Glaube ich. Weiß ich nicht genau. Die Sache ist einfach mal. So. Okay. Jetzt aufpassen. So, den kommen machen. Bam. Okay, das war schlecht. Okay, komm. Geht weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. So, jetzt noch den besiegen. Und den besiegen. Wenn ich jetzt sterbe. Gott sei Dank, geschafft. Geschafft. Yeah. yeah. Geil. Gut, dann würde ich sagen, das ist weitergeht. Ja, Leute, ich habe mich mit der Zeit ver äh, vertan und jetzt nach keine Ahnung, ein zwei Wochen oder ein bisschen mehr. Wir müssen mal neue Folge auf, ich nehme eine neue Folge auf. Bei euch ist immer noch die gleiche. Wow. Also, wir machen jetzt das next week. Ich hoffe, ich bin nicht zu weit denn Ich habe sich schon eines geändert seit dem letzten Abendessen. Und ich habe schon ganz vergessen, was ich gemacht habe. Also bitte nicht wundern. Ja. Boah, boah, boah, boah. Alter, das war klar. Oh, okay. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben: Ich und Marvin sind wieder Freunde. Ja, also bitte entschuldige mich für meine Fails, dass ich so schlecht bin und dass ich jetzt so ein paar Themen und immer wieder mal was vermische, denn wie gesagt, ist es ist schon ein bisschen her, dass ich das aufgenommen habe. Es tut mir leid, wenn ich mehr vorkommen. Zumindest hoffe ich das sollte eigentlich mal vorkommen, so gesehen das denn schon mal gut angetestet, ob das auch alles klappt und so. Und ich muss sagen, das ist wirklich schwerer ohne Jet-Jet zu machen. Ich weiß auch nicht, wann das war, als ich das hier gewechselt habe. Das war irgendwann mal. Das ist eine Frage, Nachaufnahme. Ich weiß es gar nicht mehr, Leute. Also sorry, weil ich was ganz anderes habe als oh, und, ich, das nicht stimmt Aber du, bist du schon Yo, um. ich sag, der oben ist schick Jetpoint! Juhu, jetzt blink mich unten! Ich sagte bringt mich! Oh. Bebe, bebe. Da kann eigentlich gleich schon schärfen Ich muss ihn erstmal da oben killen. So, erstmal ba er Nicht zu so viel springen, so das. Egal, wir haben es wirklich schnell geschafft. Bam. Zack, zack. Morgen ist Weihnachten. Was wünscht ihr euch? Schreibt mir in die Kommentare. Ich werde euch dann vorlesen. Nur ich werde das Video dann morgen so mittags machen. So circa ich weiß nicht, 14, 15 Uhr. Also müsst ihr euch schon ein bisschen beeilen. Halt so gesehen halt ein bisschen weniger als 24 Stunden Zeit und äh, ja, das war doch Bild von mir. Wenn ihr nichts sagt, dann kommt doch einfach nicht dran. Ins Video. Hm. Diese Autsch, fast dort. Oh, habt ihr das gesehen? Oh ja. Ich das, gesehen. das ist jetzt hart. Das ist eine harte Stelle. Ah. Ich werde auf jeden Fall nach diesem Level mein Jacken wieder ausrüsten. Ich weiß nicht, wieso ich das getan habe. Es war richtig gut. Ach, damit ich weiter, weiter schießen kann, okay. Ja. Wegen denen wahrscheinlich ja, ja. Oh, wäre ich da jetzt abgekratzt. Ich, ich wäre so ausgerastet. Aber wir haben es. Granny. Ich bin mein Jetpack. Danke. Was? Wir haben das noch nicht gekauft. Also das ist auf jeden Fall das Jetpack. Dass wir das, wir es noch nicht gekauft haben, wusste ich nicht. Sorry, Leute. Ich bin halt verpeilt. Ich sag's ja. Wir machen auf jeden Fall das da oben das Level, weil das einfach... Einfach Baum. Einfach Baum. Also, ich meine, die Items zu spoilern ist eh nichts so Großes. Ich meine, man hat eh erkannt, was es ist, oder? Und wenn nicht, dann, sorry. Das, also das letzte Item möchte ich aber nicht spoilern, denn da habe ich wirklich nichts Großes, was war. Das ich hab eigentlich alle nicht gewusst. Aber irgendwann bin ich halt drauf gekommen. Ich bin also, gut. also man hätte bei den beiden drauf kommen können. Das letzte, das ist schwierig, denn das hatten wir noch nicht wirklich. Also wir hatten, es benutzen immer, aber wir wissen halt.. Uh, egal, ich wollte einfach nicht. Es ist einfach etwas, was wir auch benutzen. oft benutzen, wie wir Jetpack benutzen oder so. Ich werde noch nicht machen, was das ist. So geht okay, ja. Also zwei Level machen so die Welt hier schaffen. Und dann haben wir es uns den einfach so abschießen wenn geschafft. Ganz schnell, ganz schnell! Wow oh, man! Und boing! Und da oben ist das WLAN, da kann man aber nur. Oh. Okay, jetzt check! nein, nein, nein, nein! nein. Gemerkt. Vielen Dank, Ach, lieber. Scheiße, lieber. man jetzt jetzt verkacke ich hier den ganzen Scheiß oder was. so nein, nicht Danke. Danke. so jetzt, waren waren so zack, zack und um. so, easy was wieder. nicht aber egal ich sag's so weiß ich, kann. Den Kill. ich dachte, den Kill. Nicht von dem... nein dein ernst wir sehen uns gleich wieder so da bin ich wieder an der gleichen stelle Order, Stelle boah jetzt habe ich endlich geschafft oh, nein, nein, nein, nein. Ja, Alter. action und verteilung ja Bam! schaffen wir etwa das Level... Nein, nein, nein, nein das, war das war mir einfach klar. Nah. Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder getroffen von dem da oben. Wetten. Ich wette um. Delikieren. Nein, ein Hit. Ein Hit. Ja, nein. Das ist durch. Okay, Leute. Nein. Boah, wäre ich da jetzt gestorben, ich wäre so ausgerastet. Okay, wir ja. Und wir haben! Uh, das Level haben wir auch. Geil! Ja, dann würde ich sagen, was machen wir das hier? Und dann kriegen wir unser Jetpack. Denn das Jetpack ist viel besser. Denn damit können wir viel länger wie das hier machen. Sorry, das ist schön gespoilert, gespoilert, ich schon gespoilert habe, ich immer auf meinem Privataccount. Das ist der erste, der erste Folge einzusehen. Ja, ich bin halt manchmal verpeilt, ne? Sorry, sorry. Wow, das war, das war schon heftig. Aber mit dem Teil können wir halt auch schnell äh, heftiger schießen. Also besser schießen. So, zack, zack, zack, zack. Und sterben. Wo waren wir? Wo waren wir zuletzt? Am Spawn! Und komm, ich nicht nicht. Gib her, komm her, komm her. Da wir sehen uns gleich dort wieder jetzt kommen endlich die kassen ich sag's euch leute ich mache jetzt weiter aber nur weil ich reden will denn jetzt kommt endlich die kassen die ich erwähnt hatte in weiß ich folge 1 oder 2 weiß nicht wann ich hab euch gesagt es werden irgendwann die stellen kommen wo ich einfach nur noch karten muss bis ich wieder an der stelle bin und alles jetzt so langsam das jetzt, lange jetzt kommen die stellen Schrei, oh ich kann doch leider nicht genau sagen, wie viele Minuten wir schon haben. Ich werde einfach mal so lange machen, wie ich glaube. Und der der war mir egal, der eigentlich nicht, aber solange ich nicht lebe. Und das wollte ich nicht tun, das war dumm. Sondern jetzt. So, nein. So, genau. Hier das gleiche. Hier den kühlen, damit man keinen Ärger macht. Wow. Nein, der lebt noch. Okay, cool. Okay, Leute, wir haben es gleich. Wir haben es gleich gepackt. baba. Ba, ba. ist Down. Das ist Checky. Das ist Checky. Nein! Checkpoint. Ja, Leute. Ich würde sagen, wir machen das einfach noch ein anderes. Wir haben heute wirklich viele Level geschafft. Muss man schon sagen. Produktiv. Und... Ja. Zack. Da unten ist schon das Ziel. Das ist ein äh, sehr knapper Sprung. Den können wir nicht tun. Das ist zum nah, wir Einfach nur immer rechtzeitig springen. Das ist mein Tipp. Nein, nein, nein. Advice. Nicht sofort sterben. Nein, nicht sofort springen, immer abfahren. Und dass wir jetzt hier gestorben ist, ist nicht so schlimm, denn wir hatten wenigstens den Checkpoint. Die, St die Stelle hier ist eh nicht schwer, die ist einfach nur.. Ahnung, das ist schwer. Ja. Ich kann halt auch nicht überreden. So, ja. Wow. So. Wir alles. Hier warten. Oh, boah, hier hätte ich eigentlich warten sollen, aber ich kann einfach so auf, Okay. Hier, soll ich jetzt springen. Dann haben wir hier okay, denn hier sind die letzten. Und jetzt ab ins Ziel. Ziel, ab ins Hier. Ganz oben ist noch einer. Aber ich bin der erreiche, muss ich mal schauen. Ja, die kann ich erreichen, aber.. Ist schwer. Aber ich hab's es Ich bin unübersichtlich, wo habt ihr gesehen? Aber kein Hit, wir haben es geschafft. So, ein Level würde ich sagen. Aber erstmal holen wir Wir machen dich wirklich. New Power-Up. Ja, ihr schon, wir können Länger hier. Das ist viel besser Ich würde sagen, weil äh, Die beiden die beiden Welten hier Also die beiden hier oben Sind sehr schwer, schwierig Und hier können wir eh noch nicht hin Also würde ich sagen, wir machen das hier und was mit der Folge Und dann für Folge 5 die nach Weihnachten kommen ich weiß nicht wann Also diese, dieses Jahr auf jeden Fall noch Ja kommt dann Folge 5, wo wir dann die Welt hier abschließen werden und dann werden wir mal schauen, wie es weitergeht. Ah, okay, jetzt kommt ah meine Lieblingswelt, bzw. meine Hasswelt so gesehen, denn diese Wolken sind einfach meine Hassgen. Die sind das Schlimmste, die sind schlimmer als diese, als diese Augen. Du wissen, was ich meine. Die sind noch schlimmer als das. Und das ist schon schlimm. Ja, wir werden noch mehrere, sage ich mal, Level von denen, aber ja, erwarten können. Gibt es dort? Äh, nee. So, jetzt nicht klatschen lassen, weil sonst klatscht man sich an, an den Bildschirm, wie drunter und ist tot. ist tot, ja. doch Nein, bin ich blind. Ich bin so blind, Leute. Ey. So, ja, schon wieder. Ey. Was ist mit mir los? aber ist ein bisschen so fies versteckt hier. Aber jetzt noch noch hoch. Ich kill, sagt ich. Nicht hier runter So. In diesem Level wäre es eigentlich besser, das andere Alph zu benutzen. Aber uns juckt es nicht. So. Ähm, ich werde auch nichts. Ich werde noch ab nächste Folge schauen, wo die jetzt eigentlich die ähm, Deluxe Level sind. Andere Welt? Kann man so nennen? Ich weiß es nicht. Ich okay, will mal schauen, wo das ist. Oh, oh. Tender Nee, doch nicht. Okay. Alright. Okay. So, Und ducken. Sonst sterbe ich so instant, weil... Ihr wisst, ist das? Okay. okay. das macht halt nicht mehr Schaden. Boah. Wow. Jetzt aufpassen, weil hier werden wir sterben, wenn wir da rüber weil da ist nämlich nichts und dann fangen wir runter und sterben oder sind ganz am anfang da haben wir auch keinen bock zeit und bock haben wir nicht ne so. also die, die andere pistole ist nur für als momentan nur für ähm, weiter weitere breite fürs schießen mehr noch nicht hier nicht rüber ist nicht so schlimm aber hier trotzdem nicht rüber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 einfach rüberfliegen. Oh, wir können das einfach verpassen. Hier glaube ich nicht. Nee, aber es ist nicht so schlimm, wie hier. Hier ist nicht schwer. Ich war nur halt zu dumm, um da rüber zu fliegen. Ich glaube, es waren ja auch alle. Ich glaub, das sind alle. Oder? Sechs. Sieben, acht. Neun. Überfliegen. 10, Überfliegen. Und noch geschafft. Ja, Leute. Dann würde ich sagen... Das war's für der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt eine positive Bewertung. Außer aller, tschüss.